Kannst du euch was sagen? Ich, ja, ich sage es so. Hallo. Hallo! So richtig Pedopierkammer so. Also. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder eine Runde Faction mit Brazen. Hey. Ja und Tim oh. und Pfannkuchen ne? Pfannkuchen ja der muss sich muten wenn er einen Toaster hat Stefanie heißt ja eigentlich Ja Stefanie Ja voll <lacht> <lacht> okay. Ja heute haben wir uns gedacht dass wir ähm, äh, mal raiden gehen Weil man ist jetzt äh, man kann jetzt raiden Wir haben uns gedacht ja dann können wir doch mal raiden Also wir haben schon alles hier vorbereitet ähm, leider nur ein Creeper Egg Das heißt wir können nicht ganze so große Basen raiden ähm, ich würde sagen seid ihr bereit? Ja, yeah, wir sind bereit für Team <lacht> so. Ich weiß ja nicht wie, wie, wie hoch die Base ist, sonst kann man sich da einfach reinpeulen. Vorher gibt es 265, aber die haben oben keine Schicht drauf. Ja, dann bauen wir uns am Rand hoch und dann perl wir uns Bauen wir uns am rein. Rand hoch und können uns einfach rein. Ja, dann mach das. Lego! Auf in die Kälte! Mach's ja, die Kälte! Ich hoffe ihr habt genug Blöcke alle, ne? Trinkt schon mal Stärke, ne? Würde ich sagen. 6 Minuten Stärketrank ist auf jeden Fall in. Äh, habt ihr alle genug Blöcke, um da kommen? Alter Schwede, Mann Leute, was ist das für ein Tor? Weiß ich nicht. Äh, äh, äh, etwa wir sprengen uns rein oder wir pöllen uns oben rein, aber, ich, aber nicht jeder ich Rücken, glaube ich, ne? ich glaube, ich würde hochbauen. Wir, bauen wir uns hoch und müssen drüber. Pölen. Oder wir können hochschwimmen, ist das nicht Wasser? Hallo? Ja stimmt, wir können, wir können hochschwimmen. Ja, du Genie. <lacht> Eins und Lego! Lego. Schwimmt In um euer Leben! leben. Aber wir passt auf, dass das die nicht leben. da oben sind, ne? Also... Hey, sind die on? Ja, einer ist on. <musik> ehrlich doch, du Schlingel. <lacht> Kannst du ruhig was sagen? Ich, ja, ich sage jetzt hallo. Hallo! So richtig <lacht> Pädophil kam so... <ey. lacht> <lacht> das ist jetzt mein P P P so mein Priorentor, So, Ja, ich sag ja jetzt auch, hallo. Guck mal, wie ihr da an so einer Reihe hochschwimmt. Da hast du Pfannkuchen, so da ist Tim. Und da ganz unten ist Kuchen. <lacht> und voll was machen wir hier? Stell dir vor, jetzt hat er einfach so oben zugebaut. Alter, und das dauert lang. Ich bin ja schon 177 erst. Ich bin 220. Auch richtig lange jetzt, ja. Ich bin ja gleich oben, nein. Mhm. Ich bin oben, ich bin oben. Ja, ich auch, ich auch. Wieder rein, rein. Ich will da rein, rein, spring, rein, rein. Einfach reinspringen, rein, ja. rein, rein. Aber ins Wasser. <lacht> ich trinke ich da, Stärke. Note gut. Das da, das da, das da. Ja, ja, ja. Geht ihn, geht ihn, geht ja. ihn. Ich sehe ihn. Tötet ihn. Hab, one. Ach, ja? Kann man da drauf stehen hier oh in der Gott. Mitte? Voll, voll die Weinlevel Level 3. Man kennt ihn. Der schief kommt. Wo, wo, wo? Davon. Von wo? Ah, da. Das <lacht> Hat jemand Bogen? Tschüss! Hä? Ey... Hä, die Pfeile verziehen! Gucken, komm mit, äh, hier... Spring runter, runter ich spring ich runter. Ja, ich, ich spring Junge, runter. Junge, ich hab voll die beiden Level 3, ne? bin's. Ey, ihr seht es doch in der Aufnahme. Die Pfeile buggen. Ich glaube vor mir ist ein Spectator oder sowas. Ich kann einfach nicht schießen. Ey, wo ja, wir rein hier rein. Warte, nein, warte, warte, warte. Ich guck erstmal, ob das da direkt reingeht. Denk schon, ne? Ja, also... Ich würde dann hier den Creeper reinhauen, oder? Ja, mach, mach. Mach, mach, mach den hier rein, hier. Ja. Mach, Creeper hier rein. Da rein den Creeper. Hier, ja, warte. Ja, hast du den. Achso, du bist das, ja, okay. Ich dachte die ganze Zeit, Panko. Cool. Habt ihr ein Feuerzeug mit? Ja, hab ich. Komm, Baller. Bitte. Ja, okay. ja, wir sind drinnen. Ja, hört euch rein, hört euch rein. Einfach rein. rein. Ja, ihr gemacht. seid im Weg. Ja. Geht mal alle nach links, einer nach rechts, der Pöllt. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich hab Angst. bin auch drin. Okay. Leute, rein da! Ey, die haben Fall, die haben Falltrun. Wie Falltrun? Na jetzt äh, Trapdos. Ja, okay, äh, kann, kann man nicht rein, ja. Doch da unten nicht, ich weiß nicht, ob die Trap ist. Hä? Ah, Geht meinst du? Meinst du eine Falle? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dann. Da ist kein ich Weg, ne? Fingere. Da ist kein Weg. Ist hier Falle auch. Ne? Hier ist ich ein kann Weg, glauben, ne? Hä? Äh? Nein, ich, ich denke, die haben zugebaut. Keine Ahnung. Ja, ist da ein Weg? Ja, okay, wir kommen jetzt safe nicht rein. Aber über uns ist einer, ne? Ah, Pfannkuchen ist noch da. Hä? Warum ist Pfannkuchen da? TP dich Komm, mal zu ich uns. Rein. Du kannst dich doch TPen. Ja, ganz hinten sind aber oh, 55.000. Ähm, warte, wer kann jetzt reinmachen? 90 Millionen, man kennt ihn. MSG. Oh nein, hier sind 6 Creeper für 55 k drin. Wie viel hast du? Ich, ich kann nicht sehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so viel. Mama, slash money. Geht nicht. Ich wollte das Money machen. War scheiße. Nee, ich kann es nicht kaufen. So. Ich schreibe kurz ein, dass er eins reinstellen soll, ja? Mal sehen, ob es Kann noch... man überhaupt was kaufen? Ich hoffe... Ja, kann man Er 10k will das machen Ja, ja, ja, 10k ja. rein Er kackt das nicht Wir hätten es mit einer Gun machen müssen Ja Bitte. Ich? Ja sind ja, wir, wir drin? Ich bin ja, okay, drin? Ja, okay, scheiße, wir sind aber jetzt hier alle ineinander. Alle in ein. Ja, Leute. Ey, hört euch ab. Er hört euch nach oben. Das hört, das euch nach hört, hört euch nach oben. Ich bin. Ah, oh, scheiße. Ja, ab nach oben, ab nach nee, okay, oben. Geh eine in die Ecke. Ich, ich, bin, peu... ab nach oben. Peu... ich... ich bin drin. Ich bin hör ich bin peu... peu... ich peu... ich mich auch jetzt rein. Ja, ich hör mich rein. Ich hör mich rein. Ich bin drin. Hab einen? Ja, hier, hier ist noch einer. Los, tötet die, tötet die. Tötet die. Leute, los, los, los, los! Wo ist der? Er hat hier eine Ender-Chest, tötet ihn! Ey, der leckt, oder? Ja, der leckt! Spam! Spam einfach, Spamt ja! Tötet ihn, tötet ihn! Mit der Hand einfach, Ja! <lacht> Und hier los die jetzt! Die haben hier alle Kisten zugebaut, die haben alle Kisten zugebaut! Ja, ich weiß, haben die auch! Wir brauchen neue Creeper-Eggs! Ja, geil, das ist scheiße, nochmal! Okay, nochmal, please! Oder? Wie viel habt ihr noch? Ja, wir brauchen nochmal Creeper-Eggs! Ähm. Nein, der Typ ist auf. Hier ist der doch, der ist hier noch hier. Ja, er ist auch Ich weiß, der andere der ist, ist auch reingegangen. Hat einer. Ja, Free. Hast du. Oh mein Gott, du Kuchen noch nicht rein. Kuchen, guck wie nützlich das aussieht. Der kommt nicht rein. Ja. Klar. Ja. <lacht> äh, F-Chat. Ähm. Soll ich rein, Stefan? Schnell. Für 8K oder? 8K? Ja. Ja, also wir haben gesagt, du solltest dir welche mitnehmen. Ja, okay, mach rein. Er macht rein, er macht rein, er macht rein. Okay, guck mal. Der ja, dann mach was raus. Du bist droppen. Muffin hat ein Creeper Egg. Er soll ja eins reinstellen. Mach den kalt. Hier, hier ist wieder irgendeiner. Ja, mach den kalt. Hab ihn. Okay, sehr gut. Oh nein, ich kann also, nicht Okay, hier, macht mal Stärke rein. Komm her, schnell Kuchen, Kuchen, reinstellen. Hier, Kuh, Stärke. Oh Junge, drei Stück. Okay, los, ja, hau ja, die weg, hau die weg, hau ja, die schnell. Mach du, wenn nicht, ich spreng hier, ja? Oder wollen wir hier? Ja, weg, okay, mach weg. Kuchen, mach, mach Kuchen. Warte, warte, Kuchen, Kuchen. Kuchen. Ja, nein, nein, ja nice. Oh mein Tätigkeit. Gott, so viel TNT. Ja, okay, tö äh, sind hier, Tätigkeit. tötet den. Guck dir das den hier an, oh mein Gott. Obsidian, das mit, das Alles mit. Okay, was können wir noch? Ist hier unten? Ich kann ihn nicht schlagen. Oh, Mystik picken hat er hier. Nice. pickel picke Immortal. Immortal. Nice. Nehmen wir äh, Mortal schaufel. Du mit. schaufel Du noch eins sprengkuchen Kuchen Wir Bier. haben kein creeper mehr. Hey, wir hatten drei. Wir hatten drei, ja. Hier noch eins. ja. Okay. Nice Leute, sehr oh, oh, oh. nice Leute. Hier, hier springen, warte, ich springe hier. Ja, okay. Mach, mach, mach, mach, ja. Sehr geil. Oh. Pff. Oh. Der oh der ich mach mal hier den ganzen Rüstung. Mist rein. Habt ihr noch ein Eck? Okay. Ja, noch ein. Ich nehm mal alles mit. Oh mein Gott, da ist er. Hä? Er macht hat zu, er macht zu, er macht schnell. schnell. Er baut alles er wieder zu. Ja, hat er auch. Ich hab's aufgenommen. Habt ihr noch ein Flieper Habt ihr noch ein Flieper Eins noch. Ja, Hier nicht, nicht. müsst ihr oben sprengen, weil die oben Kisten, die oberen Kisten könnt ihr nicht aufmachen, weißt du? Er macht er hat, ja. Da wird es in die Luft gesprengt. Spreng. Oh. Ja. Nein, tötet ihn, tötet ihn, tötet. Der den. Den. Oh, er hat so viel Sachen. Mach ich mach, ich mach mal Holz und so weg, ne? Holz, ja. Dings, da, so, das brauche ich nicht. Okay Leute, das ist ja sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ey, hier sind so viele Schilder, Junge. Wo wo wo wo? Ich will Schilder. Ja, nimm die, nimm die Schilder mit Jonsen. Waffen mit Brot. könnt ihr. Ohne Waffen wir brauchen noch einen Creeper. Eck. Mach die Schilder einfach zusammen, wenn die. Und nehmt die mit. Habt ihr noch ein Creeper Eck? Äh, nee, ich hab wir haben keine mehr, aber schreib mal einen. Ein, ein nimm einfach, äh, frag ihn einfach. Hab ich. Und schön essen, ich bin nämlich schon. Ja, wir brauchen noch einen Creeper ey. Dann da kann ich das hier umfassen. Hat rein. der noch einen? Er hat uns jetzt alle gegeben, ne? Danke, Freak. Oder Freeze, Ne, Freezes, ja. brauchen noch einen, einen Freezes. Oben bei den Waffen. Wir brauchen die Waffen, ne? Und oben können wir rein. Ich weiß, ähm, Lass ihn da drinnen, lass ihn da drinnen. Da unten drin. da ist er in unserem Scheiß-Saft also und da kann ruhig da unten bleiben. Ähm. Ja, ja, lass, lass ihn da. Lass ihn da. Er hat eine ein. Ich frag mal Leute. das ist nur no mit Free Pack sammeln. Ja, müssen wir auch, aber die in, sind in halt H sehr selten. In, in, in Maha sind zwei Stück für 20k drin. Wo? In Maha, äh, auf der zweiten Seite. Auch am Anfang. Am Anfang 1k, 1k, 1k, ein k Free hat ist reingestellt. Hast du es? Hast du es gekauft? Sag bitte. Ich? Hast du es gekauft? Ich hab's, nicht, ich hab's nicht bekommen. Mann, Free Freezes hat extra 1K nur gemacht. 2 hier. Opa, <lacht> Junge. Ja. Mach schnell. Nein, Geh nein. rein. Oh uh, nein. Als ob. Komm ich nicht Geht schnell rein mhm. in die Kiste, ne? Damit er es, falls er es zubaut. Wieder als nicht. Als ob. Was ist das? Nee, das kann nicht sein. Ja. Alles klein. Okay, wollen wir gehen ja, oder? Reinstehen. Nein. Ja, wollen wir jetzt noch warten? Die Waffen oder wir? Ja? Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein, kein Geld mehr, ne? Money. Ja, ich hab, so ja wir brauchen halt Cash. Das sieht man halt nicht. Ja. Ein einziges noch. Tut nichts, Shoppen aktiv, Gott, macht. Ja, ja. Er macht, er stellt gleich rein. Camp mal drin, bitte im Haus. ich nicht, kann, ich nicht verkaufen. Er kauft, kauf, kauf, Eins kauf, nur, kauf, eins kauf. nur. Hast <lacht> du's? Ja. Hast du's? Ja, okay. auf dem Block, die auf dem Block, mal, die, ne? auf, auf dem genau, macht, macht Wer hat es reingestellt? Wer hat es reingestellt? Aktiver Gott. Oh nice, danke. Danke, Aktiver Komm, wir Gott. Den Ali machen. Also. Ja, mach jetzt Bitte. hau hau hau den weg. Und jetzt rein da, ja. rein da, rein da. Alles nehmen, oh alles nehmen, alles oh, nehmen, Leute. Ja. Alles schnell nehmen. Weil der geht von der Seite auch rein, Leute, ne? Ihr wisst, der ist da ein, daneben, ne? Also, der kann es auch looten. Was sollen wir wegmachen noch? Hier ob sie nimm das, das? nimm's Robin's Sword. Robin, habt ihr Robin? Habt ihr das Robin's Sword genommen? Ja. Er nimmt die Rüstung auch. Warte mal, ich mach den Bogen weg. Hier. Komm, ich drop dir noch schön alles. Nein, nein, wir sind nicht so asozial. Ja. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, okay. okay. okay wir gehen jetzt weg, ja? Sollen wir den nochmal noch ein bisschen killen? Ja, die geht ja nicht. Der ist ja nicht weg. Der ist ja nicht da. Das ja auch noch lecker hier, oder? Was? Der kann ein Kammeltauben immer noch. <lacht> ja, okay. Ich würde sagen, wir hauen ab. Stefan, das tut mir richtig leid. Oh, danke. Man kennt ihn. Fast. <lacht> okay, lasst mal home gehen, ja? Home, oder? Oder Raid Leave. Ne? Raid, raid, okay. raid Leave. Okay. Raid, leave. raid Leave. Raid Leave, wir sind home. Alter, das war das mega erfolgreich. Cool. Okay, macht was mal alles rein. Machen? Guck mal, was ich alles bekomme. Guck mal. Hallo. Oh, Guck mal, alles habe ich bekommen. Ich habe sogar einen Butcher Club. Alle Butcher Club habe ich. Guck mal. Nein, nice, ne Butcher Club. Butcher's Club, das, oh, das. das ist ein mega nice Loot. Und Immortal, guck mal, ich hab ne Immortal Pick. Unten rechts oder wo Oh, hier. das Immortal Pick ist so gut. Ich weiß. So nice. Ey, das war erfolgreich, das war wirklich gut. Und sorry, Stefan. Stefan, Stefan war. Minute. Stefan muss auch. an. Stefan <lacht> hier. Der war Zuschauer, Junge. Ja, er war halt echt Zuschauer. Okay, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, dass euch hat's gefallen. Der erste Raid war auf jeden Fall erfolgreich, der zweite ja weniger. Aber hat auf jeden Fall gereicht, würde ich sagen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.